Wirtshäuser stellen einen Ort des gesellschaftlichen Miteinanders dar, die vor allem in ländlichen Regionen ein unverzichtbarer Bestandteil des Gemeindelebens sind. Doch auch in Städten gelten die gastronomischen Betriebe als wichtiger Wirtschaftsfaktor und tragen zudem zur Entschleunigung und zur Pflege sozialer Kontakte bei. Unsere steirischen Gasthäuser Unsere Wirtsleute, unsere Kaffeehäuser, alles das ist österreichische und steirische Kultur. Und genau diese Kultur ist durch eine völlig verfehlte Politik in den letzten Jahren massiv unter Druck geraten. Ich erinnere an Bräunungstabellen, Allergenverordnungen und viel, viel mehr, was an Bürokratie für unsere Wirte fast schon lebensbedrohlich und existenzbedrohend wurde. Neben den bürokratischen Hürden aus Brüssel, die SPÖ und ÖVP widerstandslos durchgewunken haben, kommt nun der nächste Anschlag auf die Gastronomen. Dem nicht genug gilt mit 1. November das generelle Rauchverbot. Dies trifft viele Wirtshäuser gleichermaßen wie Nachtlokale und wird darüber hinaus zur Lärmbelästigung für Anrainer führen. Die Zeche für dieses unsinnige Gesetz werden die Wirte und Lokalbetreiber zahlen müssen. Wir Freiheitliche stehen hier für eine völlig andere Politik. Für eine Politik, die es unseren Wirtsleuten ermöglicht, auch weiterhin ihrem Geschäft nachzugehen und damit auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass wir unsere steirische und unsere österreichische Wirtshauskultur auch genießen und leben können. In diesem Sinne sage ich nur mal eines, Prost! Zum Wohle! Prost! Prost! FPÖ – Rettet die Wirte